barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Dieses Mal moderiere ich, Markus Lautstetter, bei meine Kollegin Katharina Mühwedner als Gesprächsteilnehmerin zu hören sein wird. Es geht in dieser Sendung um den sogenannten Elbewismus, die Abwertung von behinderten Menschen aufgrund von Vorurteilen und wie sich das gesellschaftlich auswirkt. Darüber diskutieren meine Kollegin Katharina Müller und Katharina Steiner, Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Disability Studies. Danke Markus. Hallo Katharina Steiner, schön, dass Sie da sind. Wenn wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich zunächst mit einem eigenen Eibilismusbeispiel aus meinem Alltag beginnen. Als ich noch studiert habe, habe ich mit einer Kollegin zusammen eine Arbeitsaufgabe gemacht, das ist erstmal Nichts Ungewöhnliches und Teil des Studienalltags. Ungewöhnlich war allerdings die Reaktion der Kollegin, denn sie hat mich gelobt. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft. Und hat immer betont, wie klug ich doch bin und wie außergewöhnlich das ist, dass ich studiere. Und das ist sozusagen mein Ebilismusbeispiel, weil darin, dass sie etwas völlig Normales, was ich gemacht habe, hab, ähm, über, überhöht dargestellt und mich dafür gelobt hat, hat sie eine Unsicherheit ausgedrückt auf mich. Und das ist etwas, was behinderte Menschen ziemlich häufig erleben, aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen meiner Kollegen, dass halt ständig gesagt wird, toll, dass du das trotzdem machst, toll, dass du trotzdem ausgehst, toll, dass du trotzdem zum Friseur gehst. Ähm, und Ebilismus ist halt für mich, wenn Menschen bestimmte Vorstellungen haben, auf die Fähigkeiten einer Personengruppe bezogen und äh, zum Beispiel ein Mensch sollte das und das können und wer das nicht kann, wird eben als abweichend wahrgenommen. Das führt zu seltsamen Reaktionen im Alltag oder auch im schlimmsten Fall zu Diskriminierung. Wie sehen Sie das, Katharina Steiner, und wo ist Ihnen das schon mal begegnet? Danke für die Änderung zunächst einmal. Ich kann das nur bekräftigen. Wobei Ebblismus kann sich jetzt sehr vielen Formen zeigen. Also es kann sich jetzt eben, wie Sie sagen, eben in so Überbetonung eben zeigen, wie zum Beispiel, ach wie toll sie es machen oder so, oder dass trotz Rollstuhlfahrer trotz Rollstuhlfahren sein oder trotz Blindheit rausgehen oder zur Schule gehen, wie toll das noch ist, diese Überbetonung auf die Bindung. Es kann sich auch denken in Reduktion, wie die, die Bindung reduziert wird. Es uh, ist, ist passiert äh, 2013, ich war in Amerika, kam zurück von Amerika ähm, und war sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher und voll mit Motivation und Elan und äh, mal wieder zurück in Graz. Habe auf den Straßenbahn gewartet, Da kam meine alte Frau und sagt, na, wie schlimm, im Rollstuhl, im na, so möchte ich nie enden, na. Aber eh gut, dass es sowas gibt. Und da wurde mir klar, dass einfach der Rollstuhl, der sehr, dass etwas sehr, sehr schlimmes dargestellt wurde, etwas sehr, sehr, ähm, ja, sehr, Defizit und dass einfach, ähm, ich auch die Behinderung als etwas Negatives hingewiesen wurde, dass ähm, die Einschränkungen deutlich gemacht wurde und ich die Fähigkeiten nicht trotzdem habe oder die ich mit Behinderung habe. Und das war schon sehr ableistisch und sehr ähm, abwertend und nicht sehr ermutigend sondern eher, ja, ähm, irgendwie traurig und erschreckend, gesellschaftlich gesehen. Und das zeigt das eben auch, wie viele Kommentare das sein können auch so niederschwingliche Kommentare, können auch Strukturen sein, wie zum Beispiel ähm, fehlende ähm, Dolmetscher für Gebärdensprache oder fehlende Rampen, die auch diskriminierend sind und die auch strukturell ähm, ableistisch sind. ableismus ist einfach so mehr als nur Abinnerungspartigkeit, es beweist weiß auch, auch, auch die Strukturen dahinter. Und das kann die eben ja viel meisten zeigen. Elisas betreffend, warum glauben Sie, gibt es Elysas in unserer Gesellschaft überhaupt und welchen Zweck, wenn er das so sagen kann, er überhaupt? Einerseits, ähm, also danke, einerseits verweist ähm, er auf Differenzen. Und ähm, Differenzen sind ja generell nicht so schlecht. Aber die Wertung dahinter ist eben problematisch. Und warum es so geht, das ist eine gute Frage. Und das ist ähnlich wie bei Rassismus zum Beispiel auch. Ähm, diese, Differenzierung mit Wertung oder mit Direktverwertung in der Regel. Ähm, es beweist auch auf Machtstrukturen. Äh, Menschen ohne Behinderung sind hier jetzt mächtiger, sind einfach oft in der Gesellschaft bevorzugt, haben mehr Chancen und ähm, es ist viel leichter, die auf diese bestehenden Machtstrukturen zu belasten und diese auch eben zu bestärken, als sie aufzubrechen. Und da gibt es auch Parallelen zu Rassismus oder zu Sexismus, dass einfach eben bestehende Strukturen eben gestärkt werden. Und durch, durch, durch, durch, durch unbewusste Handlungen. Und durch Kommentare, durch ähm, Handlungen, durch Strukturen ja, eben. Ja, also ich glaube auch, dass es teilweise eine unbewusste Geschichte ist, also dass es die Leute nicht absichtlich machen. Zum Beispiel diese scheinbar übertriebenen positiven Reaktionen dass die auch aus einer Unsicherheit heraus entstehen, dass man einfach nicht gewohnt ist, mit Menschen mit Behinderung zu interagieren, weil eben Inklusion immer noch leider nicht Standard ist und dass man sich aber nicht diese Unsicherheit nicht anmerken lassen will, weil es nicht gesellschaftlich angesehen ist, dass mich behinderte Menschen unsicher machen. Daher muss ich das mit etwas scheinbar Positivem überspielen. Ich muss den loben, ich muss irgendwas machen, aber dadurch wird diese, diese Interaktion erst komisch. Was Sie auch gesagt hat, diese Strukturelle, dass eben die Strukturen immer an der nicht-behinderten Mehrheitsgesellschaft ausgerichtet sind und Menschen mit Behinderungen immer erst nachher leider mitbedacht werden, wenn überhaupt. Und wir wachsen ja auch mit diesen Strukturen auf, innerlich in diese Strukturen auch. Und wenn wir immer wieder hören und immer wieder erfahren, dass ist etwas schlechtes ist, dass es zu, dass es, dass es ähm, aufzuheben gilt oder dass es zu korrigieren gilt, dann verinnerliche ich mir das auch irgendwie. Und ähm, wenn wir immer wieder hören, dass es eben ein Aufwand ist, wenn man jetzt eben als Rollstuhlfahrer ähm, extra die Räume rausmachen lassen muss, bei der Straßenbahn oder beim Bus, dass dann der Busfahrer extra aufstehen muss, dass man da auch einfach so ein gewisses Scham macht, findet, man das Ganze auch als Belastung empfindet und das merken wir jetzt einfach auch als Menschen und macht dann auch nicht grillen, leicht nicht zurück da aufzubrechen genau ganz genau das ist dieser eigene verinnerlichte Ebellismus, den er mir dadurch hat weil einem dauernd vermittelt wird dass man nicht hineinpasst man wird operiert weil der Körper nicht passt man wird äh, Leute die mit einem zu tun haben werden übertrieben gelobt meine Mutter wurde immer gelobt was für eine Herausforderung das mit mir ist und dann kriegt man halt das auch selber mit man passt nicht rein und dann ist man auch selber in Gefahr, ebilistisch zu werden, indem man sich zum Beispiel zu anderen abgrenzt. Ganz typische Sachen sind bei mir zum Beispiel, dass ich, wenn mir jemand erzählt, dass jemand blind ist, dass ich sage, ja, blind sein, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich bewerte die Behinderung, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe, wie der sich eigentlich fühlt. Genau, oder was ich auch kenne, ist, dass ich eben bewusst auf Sachen verzichte, damit andere Menschen keinen Umweg für mich machen müssen. Zum Beispiel, ich sage, nein, ich, ich, ähm, ich mache das schon, ich komme danach oder damit wir nicht alle umgehen müssen oder so, oder, dass wir, ja, dass man eben schon vorgreift und sich eben bewusst ähm, andere Dinge sucht. Oder, dass man sich überschwänglich bedankt, wenn der jetzt die Rampe auspackt bei dem, bei dem Bus, ähm, ja, weil man halt glaubt, dass das was, dabei muss ja das selbstverständlich sein genau also, und, ganz, ja. und ganz ganz oft sind dann auch eben so Folgen ähm, selbst ähm, Zweifel oder selbst ähm, Unterstützung auch Sonst, sich Sachen man nicht zutraut eben man immer wieder von außen hört ja ein Mensch mit Behinderung kann das ja gar nicht machen oder das geht doch gar nicht oder ähm, ich kann es so nur daran denken oder sei doch dankbar für das was du machst oder sei doch dankbar für das was du, was du kannst und sagt okay ich möchte deine Fähigkeiten fordern und also ich möchte dich also wir so einfach auch sehen und auch einfach auch das Mensch eben wahrnehmen. Also Katharina, du hast ja vorher das Beispiel erwähnt, dass du eben das selbst vergleichst mit anderen Behinderungen. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du selbst merkst, dass du eigentlich idealistisch denkst? Das ist schon mal der erste Schritt, dass man überhaupt merkt, dass man idealistisch denkt. Das kann sehr schwer sein. Weil uns eben die Ursache für mich darin ist, man bekommt ständig, wenn man behindert ist, bekommt man eigentlich von Anfang an mit, man irgendwas passt nicht. Weil dann wegen die, man muss operiert werden, vielleicht, man muss es ist nicht selbst, man muss beweisen, dass man in eine Integrationsschule kann, dass man keinen ASO-Lehrer braucht, man muss sich ständig beweisen. Und zwar aus dem Grund, dass man sich ständig beweisen muss, muss man sich auch ständig zu anderen abgrenzen, die weniger können, wenn man sagt, die, die können ja weniger und ich kann mehr, deswegen passe ich da rein. Das ist sowas etwas teilweise unbewusst und ein Schritt, dass man das, dass man das erkennt. Man muss es erstmal erkennen, dass solche, solche, solche Sachen, wie wenn ich zum Beispiel sage, oh, blind sein, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Da muss mir erst erkennen, dass das ebilistisch ist, weil ich nehme etwas von Blindheit an, was ich eigentlich gar nicht annehmen kann, weil ich nicht weiß, wie das ist. Ähm, und ja, und. Also geht es eigentlich an, und das ist er weitertragen dieser internalisierten Verhaltensweisen. Genau, dass man ihnen bewusst wird, dass man bewusst sich reflektiert. Wie redet man als Behinderter selbst über andere Menschen mit Behinderungen? Dass man sich, sich ganz genau anschaut, wie er reagiert. Wie es kann einem auch passieren, dass einem, wenn man eine Behinderung nicht gewohnt ist dass man dann selber uns um hier reagiert, obwohl man doch selber behindert ist. Und dass man eben diesen Reaktionen nachspürt und ganz genau schaut, wie reagiere ich drauf, wie gehe ich damit um, was wäre besser. Dass man halt einfach eine, Das verlangt sehr viel an Selbstreflexion. Wir werden nie ganz unibilistisch sein, sag ich mal leider, weil das halt irgendwie auch die Gesellschaft uns aufzwingt, fast schon unbewusst, aber wichtig ist, dass man die Reaktionen aufspürt. Und, ja, und ganz wichtig ist eben auch Inklusion, dass Ebilismus weniger wird. Wenn die Gesellschaft offener wird für die Vielfalt von, von Andersartigkeiten oder Behinderungen, dann ist es auch nicht so ein Problem, weil dann ist es nichts mehr Neues, einen Menschen im Rollstuhl zu sehen oder einen Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu sehen, weil die einfach in der Mitte der Gesellschaft sind. Da muss ich auch nicht mehr... Irgendwie, oder wie sehen Sie das, Frau Steiner? Ganz gleich wie Sie. Also, ich finde auch, Reflexion ist sehr wichtig, aber auch der Austausch ist sehr wichtig. Und da auch der Austausch unterbehinderten Menschen, Moment mit, mit Behinderung, ähm, und da auch einfach zu fragen, okay, wie machst du das, wie lebst du, oder wie machst du irgendwie ähm, ganz neutral zu fragen, erzähl mir doch von deiner Welt, erzähl mir doch von deinem Alltag. Ähm, und nicht gleich so wertend ähm, Kommentare, es passiert nicht leicht, es geht uns nicht nur wieder reinrutschen, sollte Muster, aber einfach zu versuchen, ähm, möglichst, Wertfrei zu fragen und ähm, zuzuhören, in den Dialog zu treten, Austausch zu treten und da kann man voneinander auch so viel lernen. Und auch sehr viel, ähm, ja, sehr viel lernen und mitnehmen und nach und nach auch Hilfen, Hürden und Barrieren im Kopf auch abbauen und offener werden. Das gilt für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, das ist für alle wichtig. Wenn ich Sie nachher zusammenfassen darf, dann hätte ich das so verstanden, dass Sie meinen. Dass man selbst immer irgendwie wertend gegenüber anderen handelt, aber dass man sich seiner Wertungen einfach bewusst sein soll und darüber reflektieren muss. Mhm. Also zumindest versuchen muss, ja. Also man muss aber, so, ähm, ja, muss klingt so hart und so fordernd, ähm, aber das ist durchaus eine Versuch wert ist, eben sich auf Augenhöhe zu begegnen und versuchen zu reflektieren. Genau. Frau Steiner, Sie haben vorher schon einmal äh, kurz erwähnt im Vergleich mit Sexismus und Rassismus. Inwiefern gibt es da oder inwiefern sehen Sie da ähm, Parallelen zu Realismus? Ähm, bei allen drei Kategorien gibt's, ähm, existierende Machtstrukturen, das heißt, eben, dass gewisse Formen in unserer Gesellschaft anerkannt sind und manche wenig anerkannt sind, bei Sexismus zum Beispiel sind ähm, Männer nach wie vor, mehr Locker ähm, das sind, Frauen. Frauen lassen sich oft mehr gefallen, müssen sich mehr gefallen lassen in der Gesellschaft. Und ähnlich ist es auch bei Menschen mit Behinderung. Der Rassismus ähm, gibt auch noch äh, marginalisierte Gruppen, äh, sprich ähm, Gruppen, die einer Minderheit angehören, zu, ähm, die äh, nicht so vertreten sind in der Gesellschaft, Menschen mit, äh, mit dunkler Hautfarbe oder auch in einer anderen Religion. Und die müssen sich einfach noch mehr gefallen lassen und die gewissen Machtgefällen oder Machtstrukturen unterwerfen. Das heißt, ähm, sie müssen sich Kommentare gefallen, gefallen lassen, äh, erfahren Ungleichheiten, erfahren Diskriminierungen. Und das ist eben ähnlich wie Menschen mit Behinderung. Da gibt es eben gewisse Chancen Chancenungleichheiten bei, bei allen drei Kategorien. Ja, diese Strukturen, die halt dahinter stecken, dass wir gewisse Menschen, wir haben Vorstellungen, was ist männlich, was ist weiblich, wir haben Vorstellungen, was gehört in eine bestimmte Kultur und was nicht. Und das beeinflusst ganz massiv, wie wir Menschen bewerten. Und das kann halt im schlimmsten Fall halt zu einer nicht neutralen Bewertung führen. Eben diese, diese negativen Bilder, die mit Dingen verknüpft sind, wie zum Beispiel, dass regelmäßig, wenn. In der Berichterstattung von Kriminalität, die Rede ist oft hervorgehoben, wie derjenige hat eine psychische Behinderung oder derjenige ist Ausländer. Das erzeugt gewisse Bilder im Kopf, wie dass man das mit Negativen verknüpft. Und dahinter stecken Macht, Machtstrukturen, wie Frau Steiner eben gesagt hat, dass, wir uns gegen, dass die Mehrheitsgruppe sich gegenüber Minderheiten abgrenzt mit bestimmten Vorstellungen. Teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Also in der Politik passiert das zum Beispiel bewusst, dass bewusst eingesetzt wird von manchen Parteien, das Bild der, der, des Ausländers als, als verunsichernd, gefährlich. Das wird bewusst eingesetzt. Da wird bewusst äh, Diskriminierung eingesetzt. Oder das Bild eines Behinderten als schwach, hilfsbedürftig, so dass man sich keine Gedanken muss um deren Inklusion, weil es ist ja besser, wenn sie nicht inkludiert sind. Das kann auch ein bewusst eingesetzter Machtmechanismus sein. Es passiert nicht immer alles unbewusst. Genau, und wenn ich das ergänzen habe. und gerade Menschen mit Behinderung, gibt es oft so zwei Kategorien, die vorherrschen. Ich, das, das Bild des Opfers, das arme ähm, das, Echen, das arme, ähm, der arme Mensch mit Behinderung, der arme Rollstuhlfahrer, oder, oder der Mensch der der nichts kann, das arme, das arme Opfer. Und dem gegenüber steht dann eben der Held und die Heldin die trotz ähm, Behinderung oder trotz Rollstuhlfahrer Pfarrer sein ähm, arbeiten gehen, keine Familie hat, einkaufen geht. Diese zwei Bilder werden auch bewusst, und haben bewusst nicht reproduziert, also wieder und immer wieder ähm, ja, gelebt und immer wieder ja, weitergetragen. Ja, da wird doch unser gewisses leistungsorientiertes Denken so aufgedrückt werden und ständig Menschen mit Behinderung vorgehalten werden, die das und das erreichen. Und nur dann bekommst du in der Gesellschaft Aufmerksamkeit, wenn du besonders erfolgreich bist. Also, es reicht nicht, wenn du einfach normal dein Leben lebst. Es musst musst irgendwas Außergewöhnliches machen, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Und natürlich sind wir dann in epilistischen Mustern drin. Weil natürlich bewerten wir ständig unsere Leistung, bewerten wir ständig die Leistung von anderen. Weil es ja irgendwie von uns verlangt, kann man nicht sagen, was so eine unterschwellige Verlangen ist. Genau, ja. Wenn ich jetzt äh, der Diskussion soweit folge, hätte ich das für mich jetzt so verstanden, dass Edelismus sehr viel mit ähm, Denkmustern zu tun hat. Aber wenn Sie vielleicht nochmal auf die Fragen eingehen könnten, äh, wenn ich jetzt an Sexismus und Rassismus denke, der kann ja auch sehr offen zur Schau gestellt werden, ist Edelismus Ihnen nur. Quasi eine verdeckte äh, Ver Verhaltensmuster oder kann es auch offen zur Schau getragen werden? Ableismus ähm, kann eben ganz viele Formen annehmen. Also, es kann natürlich eben offen zur Schau gestellt werden, es kann auch eben durch Kommentare passieren, es kann auch durch ähm, viele Infrastruktur passieren, weil Ableismus ist mehr als nur eine es zeigt auch die Strukturen dahinter auf, die Praxen dahinter, die diskriminierendes Verhalten ermöglichen oder die Praxen ermöglichen. Das heißt, ähm, das Alblistus kann eben sein, wie gesagt, Kommentare kann aber auch sein abwertende Blicke, Benachteiligung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Ähm, es kann auch ähm, allgemeine Chanceungleichheiten sein. Das ist auch und das ist es ein sehr breiter Begriff, den man einfach sehr breit erfassen kann und der sich im Alltag eben auch ganz stark zeigt durch verschiedenste Situationen also im Alltag. Eben durch ähm, Kommentare wie ähm, das na, toll dass, dass du trotz Behinderung rausgehst oder oder eben Kommentare wie na, so möchte ich nie enden oder aber auch eben durch, durch viel Gelder für die peking bären oder eben auch durch Schramm und äh, selbst Fall, die einfach äh, beinnerlicht worden sind diese Gefühle aufgrund der Behinderung dass ich, dass ich mich selbst als Belastung empfinde weil ich eine Behinderung habe und die Gesellschaft nicht barrierefrei in die Umwelt gestaltet und weil ich dann einfach eben den, da den Busfahrer fragen muss, dass er die Rampe rausmacht. Und dafür eben Scham empfinde oder ähm, Schuld empfinde. Das sind dann alles Zeichen da mit Abelismus. Kann man das dann so verstehen, dass jede Form der Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen gleich Abelismus ist? Ist das gleichzustellen? Ähm, ja und nein. <lacht> ja, weil. Jeder, ähm, also das Ebilismus ist mehr als nur, aber ja, eigentlich ja, kurz gefasst, eigentlich ja. Ja, so könnte man das auch sehen. Wie sehen Sie das? Ich sehe, das Ebelismus ist das strukturelle, baugerüst hinter diskriminierenden Handlungen. Aufgrund, dass wir Behinderung anders bewerten, also dass wir schlechter bewerten, kann es zu diskriminierenden Handlungen, kommt es sehr häufig zu diskriminierenden Handlungen. Ich sehe es nicht unbedingt, eine Diskriminierung ist für mich mehr was wie eine abgeschlossene Handlung, aber der Ebilismus ist für mich persönlich das Baugerüst hinter Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Baugerüst, wenn man sowas sagen kann. Es ist... Ja, selber eigentlich keine, obwohl selber auch irgendwie, da haben Sie schon recht, dieses Denken, dass Menschen mit Behinderungen automatisch anders sind, ist ja auch schon eine Form von Diskriminierung. Aber es ist eine, eine Struktur, die, zur Diskriminierung für, die zu diskriminierenden Handlungen begünstigt. Wenn es diese Struktur nicht gäbe, gäbe es weniger diskriminierende Handlungen gegen behinderte Menschen. wird Sie sagen, dass sie diskriminierende Handlungen die Strukturen dahinter sichtbar machen. Also das zum Beispiel ähm, durch gewisse Kommentare oder durch gewisse, ähm, abwertende, ähm, ja, durch gewisse abwertende Kommentare, die diskriminierenden oder die Strukturen dahinter sichtbar werden. Die gesellschaftlichen Strukturen. Das scheint ebilistische Strukturen, durch, wenn du hörst zum Beispiel das was sie gehört haben, ist ein ganz typisches Beispiel. Oh, sie tun mir so leid. Dieses, sie tun mir so leid, sagt, Behinderung ist was Furchtbares, das muss weg, das möchte ich nicht haben. Und da scheint die epilistische Struktur durch. Oder dieses, du bist so toll, weil du was ganz was Alltägliches du scheint auch durch, du kannst es ja nicht. Ein Wunder, dass du das kannst, aber du kannst es eigentlich nicht, weil behinderte Menschen können nichts. Und dahinter scheint hinter diesen diskriminierenden Handlungen eindeutig der Ebilismus durch. Es ist sozusagen, wie wenn er sich dort verkleiden würde in einem anderen Kostüm. Entweder in einem Lob oder entweder in einem Lob oder in einem, oder in einem, wirklich in einem diskriminierenden Kommentar, dass du wirklich abgewertet wirst, so du kannst das doch nicht, bleib zu Hause. Oder wie gesagt, bindende Menschen dürfen wir nicht rein oder für die Parolis machen wir doch keine Barrierefreiheit. Das ist, der scheint Debilismus durch. Wir sind es nicht wert, wir sind anders. Da scheint es durch. Gut, Sie haben mir jetzt beide einige Beispiele für e Verhalten genannt und wir haben auch ein bisschen die Theorien erörtert, die dahinter stecken könnten. Welche Strategien können wir einsetzen, um Eilismus zu so begegnen? Katharina. Da gibt es also meine, die hauptwichtigste Strategie und die beißt sich die Katze in den Schwanz, wäre Inklusion. Warum beißt sich die Katze in den Schwanz? Weil wir nur Inklusion kriegen, wenn wir das epilistische Denken überwinden. Und wir das epilistische Denken nur eindämmen können, wenn Menschen mit Behinderung endlich in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und das ist ein großes Problem. Im Kleinen können wir Epilismus durch Reflexion und durch Aufklärung bekämpfen. Das sagen wir, dass wir ganz genau schauen, wie verwenden wir unsere Sprache, wie bewerten wir uns selber? Warum bewerten wir Dinge bei uns selber schlecht, wenn wir selber eine Behinderung haben? Warum muss ich mich gegen andere abgrenzen? Inwiefern lasse ich mich von Bildern in den Medien verführen? Also Reflexion und Inklusion sind für mich gute, gute ähm, Werkzeuge dagegen sozusagen. Dazu will ich noch ergänzen, eben zur Reflexion und Inklusion, was ich super finde und auch wirklich ganz, ganz, ganz, ganz wichtige Baustelle finde. Noch den Dialog einfach auch so auf der Straße oder den möglichst wertneutralen Dialog auf Augenhöhe. Und einfach fragt, wie machst du das oder auch neutral fragst, kann ich dir was helfen Und er sagt so, nein, dann passt das. Und dann ist es okay. Und das einfach auch so hinnehmen oder ähm, möglichst offen auf Menschen zugehen das einfach so, und, und, und, und den, den Dialog suchen. Genau, das sind auch ganz wichtig, eben meiner Meinung nach ergänzend. Ja, vielen Dank Frau Steiner und vielen Dank Katharina für diese sehr, sehr spannende Diskussion zum Thema Idealismus. Die Diskussion hat gezeigt, dass Idealismus oft im Verborgenen wirkt, aber doch äußerst einflussreich ist, wenn es darum geht, wer in unserer Gesellschaft Tränen ist und wer draußen. Wir alle können idealistisch sein, egal ob wir behindert oder nicht behindert sind. Wir alle haben Vorstellungen darüber, was normal ist und was nicht. Und diese Vorstellungen beeinflussen unser Handeln gegenüber anderen. Damit Edualismus nicht im Verborgenen bleibt, ist es wichtig, darüber zu reden. Ich hoffe, die heutige Diskussion über Edualismus war für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Denkanstoß über Edualismus in Ihrem eigenen Leben nachzudenken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Wie immer gibt es dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Wenn Sie das Thema von heute noch vertiefen wollen und über Diskriminierung nachdenken möchten, hören Sie doch in unserer Sendung 40 mit dem Titel Was tun gegen frohe hinein. Es verabschiedet sich das Redaktionsteam Katharina Müller, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter. aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.